Die beliebte Minifeed recycle Bear familie hat mit dem recycle Bear Nature erneut kuscheligen Zuwachs bekommen. Dieser 23 cm große Bär hat ein super weiches braunes Fell und wird genau wie alle anderen Artikel der Serie zu 100% aus genutzten und recycelten PET-Flaschen hergestellt. Die Flaschen werden zunächst gereinigt, zerkleinert und zu Regranulat verarbeitet. Aus diesem Regranulat werden anschließend Fasern hergestellt, die als Grundmaterial für die hochwertigen Kuscheltiere dienen. Eine weitere Besonderheit der Serie ist, dass bei allen Modellen Augen und Nase aufgestickt werden, damit auch hier auf weitere Plastikteile verzichtet werden kann. Somit ist jedes Tier der Recycle-Serie selbst auch wieder recycelbar. Wie alle Minifeed Kuscheltiere bieten auch die Recyclebären diverse Möglichkeiten der Individualisierung mit ihrem Logo oder Slogan. Egal ob mit niedlichem Mini T-Shirt in bis zu 12 Farben, lässiger Jeansjacke oder cooler Sonnenbrille. Bei der Gestaltung ihres persönlichen Werbeträgers können Sie auf vielfältige Möglichkeiten zurückgreifen. Outfits im All-Over-Print-Verfahren bieten Ihnen nun außerdem noch mehr Möglichkeiten und eignen sich unter anderem ideal zur Nachbildung von Firmenkleidung, Sporttrikots, Merchandise oder Freizeitkleidung. Bestellen Sie noch heute Ihr Muster und überzeugen Sie sich von der Minifeed-Qualität.